Andi, die Froni nicht. ich wir waren wieder bei der Mission Outdoor unterwegs in Osttirol. Unter anderem hatten wir diese beiden Jacken von Ice Icepeak an. Äh, die beiden haben uns wirklich überzeugt, weil sie eine synthetische Daune haben. Überzeugen die Jacken dich auch? Ja, ich würde sagen, ich erkläre dir mal das Produkt. Gerne. Und dann fangen wir mal an. Also wie gesagt, hier synthetische Daune, Kammernsteppung. Man hat einen leichten Gummiabschluss mehr drauf, dass die Jacke wirklich am Platz bleibt teile schau, es ist leicht, extrem vielseitig einsetzbar. Und wenn du mir in kurzen Sätzen erklären könntest, dass ich es verstehe, was ist der Unterschied zwischen der synthetischen und der tierischen Daune? Gut, die tierische Daune kommt natürlich von der Gans. Ähm, auch die Nachhaltigkeit äh, ist auch hier gegeben, wenn man weiß, wo sie herkommt. Die synthetische Daune ist natürlich ein Polyestermaterial, hier wie gesagt in diesem Fall recycelt. Deutlich pflegeleichter, die klassische Daunis verklebt natürlich ganz gerne, wenn sie gewaschen wird. Hier einfach unproblematisch in die Waschmaschine hauen, auch gerade wenn es mal regnet oder wenn man mal nach, nachschwitzt. Also haben wir einfach kein, kein Problem mit der mhm. Jacke. Okay. Äh, Gibt es da noch eine Grundregel äh, für die Leute, die man wo man sagen kann, Heute benutze ich eine synthetische Daune oder heute benutze ich eine tierische Daune? Nee, ich glaube, dass man gar nicht groß unterscheiden muss. Ich glaube, der Kunde wird einfach entscheiden, welchen Preispunkt das er, das er haben will. Die äh, Kunstdaune sagen wir, wird sich immer in etwas günstigeren Preisregionen bewegen. Mhm. Eine tierische Daune wird eher höher angesetzt sein vom preislichen her. Ich denke, der Extremsportler wird wahrscheinlich eher zur äh, Daune greifen, die Naturdaune, aber natürlich nachhaltig eingekauft. Und der gelegentliche Sportler, aber auch der, der die Jacke im Freizeitbereich trägt, wird eher zur Kunstdarne greifen. die, wie du ja weißt, bin ich halb Österreicher, halb Schwabe. Das heißt, ich schaue auf den Preis und äh, will immer ganz viel Qualität und ganz wenig äh, zahlen. Ja. Bin ich hier richtig bei der Icepeak? Absolut. Also, Icepeak steht für das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Jacke könnte sich wirklich zu deinem absoluten Lieblingsteil entwickeln, egal ob du die Jacke am Berg verwendest oder im Biergarten ansiehst. Da muss man schauen, also wir haben hier wirklich eine hochwertige Qualität. Mhm. Schaut stylisch aus, passt zu jeder Jeansfarbe. Exzellentes preis leistungsverhältnis verhältnis also Da kann man wirklich mit einem ruhigen Gewissen zuschlagen. Andi, sag bitte, die Wärmeisolation am Berg ist äh, wahnsinnig wichtig, sowohl im Winter als auch im Sommer. Immer wieder ist zu lesen, dass die synthetische Daune große Vorteile gegenüber anderen äh, Fasern hätte. Stimmt das wirklich? Der stimmt absolut. Also du gehst da rauf, du bist vielleicht nass geschwitzt, du ziehst dich um. Natürlich schwitzt man meistens ein bisschen nach, gell? man kühlt dann aus, man frösselt einfach schnell. Da ist natürlich sowas wirklich lässig, du ziehst du aus dem Rucksack mit raus und ja, schon hast du ein warmes Teil an. Mhm. Unkompliziert natürlich auch in der Pflege. Ich bin Naturliebhaber, kann ich dann trotzdem zur synthetischen Daune greifen? Ja, absolut. Also hier haben wir quasi Eco-Down mit drin. Eco-Down ist ein recyceltes Polyestermaterial, also auch hier Nachhaltigkeit gespielt. Es ist, denke ich, mal, kein Problem auch die natürliche Daune zu kaufen, Aber man muss halt nur wissen, wo sie herkommt. Mhm. Was ist dein Lieblingsberg im Sommer und im Herbst? Mein Lieblingsberg? Man ist natürlich der Hausberg, der Hochfan bei uns. Da mhm. ja, also sind wir natürlich oft oben. Wir haben halt mhm. eine schnelle Abendrunde und da ist sowas, sowas natürlich genial. Für welchen Zweck würdest du diese Jacken ansehen? Wie gesagt, am Berg, kurz aus dem Rucksack mit raus, eine schnelle, warme Jacke. Und natürlich sitzt der, der Freizeitaspekt, hat natürlich hier auch einen großen Stellenwert. Und wenn du oben auf den Hochfällen gehst, was ja. gibt es dann immer gut zum Essen? Ja, hoffentlich ein Kaiserschmann, Buttermilch und vielleicht danach ein gutes Bier und vielleicht ein Brotzeit. Das hört sich doch ganz ja, gut an. Auf alle Fälle. Dann wünsche ich dir viel Spaß ja. auf der Tour. Danke. danke.